Herzlich Willkommen zu audiato.at, dem Grundrechteblock für Menschen und Freiheit. Ich würde mich gerne dieses Mal mit dem Thema Richtlinie der Europäischen Union und zwar betreffend die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden beschäftigen. Und das ist jetzt nicht so ganz ohne, was die Europäische Union hier von uns abverlangt. Die Steigerung der Quote und des Umfangs von Gebäuderenovierungen nur eben unter bestimmten Voraussetzungen. Die Europäische Union möchte Push- und Pull-Faktoren einsetzen, damit der einzelne Hauseigentümer auf die Idee kommt, dann auch tatsächlich sein Haus zu sanieren. Blöd ist nur, dass das Ganze kombiniert wird mit dem Zertifikatshandel, CO2-Bepreisung etc. Das bedeutet am Ende des Tages, wenn jemand diese Auflagen nicht erfüllt, muss er Anführungszeichen Strafe zahlen. So als ob es ein Industriebetrieb ist, der eben die co 2 Ausstoßmenge überschritten hat. Es ist bereits angelegt, dass eine Sanktion folgen wird, weil aus welchen Gründen sonst, schreibt man hier gleich in der Einleitung, Push- als auch Pull-Faktoren. Damit wir wissen, wovon wir überhaupt sprechen, ähm, gibt es einen Fahrplan. Und zwar ist der im Artikel 9 dieser Richtlinie festgelegt und da sagt eben diese Richtlinie, Wohngebäude und Gebäudeteile nach dem 1. Jänner 2030 mindestens die Klasse Friedrich und nach dem 1. Jänner 33 mindestens die Klasse Emil. Schauen wir uns einmal den Energieverbrauch in der Klasse E und in der Klasse F an. In der Klasse E geht es um ein Haus, ein meist älteres Haus, mit der, um, ungefähr 1982 herumgebaut, mit 130 bis 160 Kilowatt pro Quadratmeter. In der Energieklasse F geht es um 160 bis 200 Kilowatt pro Quadratmeter für ältere Häuser. Wer also Bedenken hat, ob er vielleicht hier hineinfällt, am besten Energieausweis und nachschauen. Neben diesen baulichen Maßnahmen gibt es aber noch etwas ziemlich Unangenehmes, nämlich wird mit dieser Richtlinie einmal mehr versucht Kontrolle und Überwachung auszuüben und zwar ganz plakativ festgeschrieben im Artikel 13 Intelligenzfähigkeit von Gebäuden. Die EU schreibt also vor, in, unter welchen Voraussetzungen ein Gebäude als intelligent zu bezeichnen ist. Jedenfalls im Artikel 13 bzw. 16 bis 19 Gibt es hier einige Bestimmungen, die durchaus kritisch zu hinterfragen sind? Der Energieausweis wird neu geregelt und ergänzt durch ein weiteres Kriterium, durch einen weiteren Ausweis, einen sogenannten Sanierungspass. Weiters müssen die Mitgliedstaaten sogenannte Datenbanken erstellen, wo auch tatsächlich die Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz gespeichert wird. Bis dato hatten wir einen Energieausweis, das hat eben ein Ziviltechniker oder sonst ein hierzu Befugter erstellt und der war bei uns daheim im Ladel. Jetzt wird auch die Behörde darüber informiert werden müssen, weil das Ganze muss in einer Datenbank erfasst werden. Nicht nur der bestehende Energieausweis, sondern auch der noch zu schaffende Gebäuderenovierungspass und die sogenannten Intelligenzfähigkeitsindikatoren. Sie wissen, ich habe vorhin gesagt, ein Gebäude muss intelligent sein und da gibt es eine Tabelle, wie man das ausmisst. Also sprich, diese neuen Sachen. Gebäude Intelligenzfähigkeitsindikatoren, die sollen ebenfalls in dieser Datenbank ähm, gespeichert werden. Richtig bitter wird es dann, wenn man reinschaut im Entwurf in Artikel 20 Absatz 7. Da gibt es nämlich eine Frist, die schon sehr bald schlagen sein kann, nämlich der 31.12.2024. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Unternehmen, äh, Gebäude, die nicht zu Wohnzwecken, die nicht zu Wohnzwecken dienen, Digital erfassen und mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und Steuerung ausrüsten. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Strafen, höchstwahrscheinlich. Noch nicht fix, aber es muss irgendeine Art von Sanktion geben. Das Ganze trifft Heizungsanlagen und äh, vergleichbares mit über 290 Kilowatt. Diese Wertgrenze von 290 Kilowatt wird äh, weiter reduziert, sodass sie bis 31. Dezember 2029 auf 70 Kilowatt gesunken sein wird. Wer das alles bezahlen soll, ob das Ganze im jeweiligen Objekt Sinn macht, ist eine völlig andere Frage. Aber jeder muss eben ein intelligentes Gebäude haben. Diese Gebäudeautomatisierungs- und Steuerungssysteme müssen in der Lage sein, und das das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Energieverbrauch kontinuierlich äh, überwachen, protokollieren, analysieren und dessen Anpassung ermöglichen. Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufstellen. Äh, Energie- und Effizienzverluste erkennen. Schließlich die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes ermöglichen. Bitte, warum muss ich aus meinem Haus ein, ein Smartphone machen? Wozu brauche ich das? Was ist mit Wohngebäuden? Ab 01.01.2025 müssen bei Wohngebäuden, die einer größeren Sanierung unterzogen werden, ebenfalls die genannten Kriterien, dieser intelligenten Überwachungssysteme, eingebaut sein. Weiters müssen die Mitgliedstaaten selbst auf Grundlage des, der Rahmenbedingungen der Europäischen Kommission ab Ende 2024 dieses, diesen Renovierungspass einführen, damit, ich zitiere, Bürger Zugang zu diesem Instrument haben. Damit die Bürger Zugang zu diesem Instrument haben damit die Bürger Zugang zu diesem Instrument haben. Die Höhe ist allerdings erreicht, wenn man sich anschaut, auf welcher Grundlage die Europäische Union diese, ganze, ähm, diese ganzen Gedanken losgetreten hat. Einerseits wird der Klimaschutz in alle Höhen gehoben, äh, grundrechtliche Bedenken finden sich auf genau gerade einmal vier Zeilen. Vier Zeilen, kein Witz. Ja, und ansonsten ist eh alles ausgewogen, laut der Europäische Kommission. Die Höhe ist allerdings wenn dann noch ganz stolz von Bürgerbeteiligung, von Konsultation der Interessenträger gesprochen wird. Noch einmal, wir reden hier von einem Rechtsakt, der ganz Europa erfasst. Ja? Ganz Europa. Okay, kein Witz. Ja. Findet sich auf Seite 8 in der deutschen Version die Erläuterungen zu, zur Richtlinie. Kann man selber nachlesen. Am 22. Februar 2021 hat die Europäische Kommission einen Aufruf gestartet, ihre Meinung zählt. Und innerhalb von vier Wochen haben sich bei diesem Online-Aufruf 243 Personen bzw. Antworten eingefunden. Acht Tage später wurde für die Dauer von zwölf Wochen, wow, drei Monate, eine öffentliche Konsultation veröffentlicht, damit man dort einen Fragebogen ausfüllen kann. Wir reden hier von 553 Antworten ja, für ganz Europa. Gut, dann gab es noch fünf zielgerichtete Workshops zwischen 31. März und 3. Juni 2021 und da sind natürlich die Mehrheit der Beteiligten zum Ergebnis gekommen, dass man unbedingt aus fossilen Brennstoffen aussteigen muss und äh, zu einer Dekarbonisierung des Gebäudestandes beitragen möge. Ihr könnt euch vorstellen, wer wahrscheinlich bei diesen Workshops gesessen ist. Die Europäische Union, der einzelne Mitgliedstaat, wird, wird diese Richtlinie als Errungenschaft verkaufen wollen, dass die Bürger das ohnehin wollten. Es werden wahrscheinlich noch einige Kosten auf Hauseigentümer, Wohnungseigentümer, aber auch auf Mieter zukommen, weil irgendjemand muss natürlich Sanierungen bezahlen und für den Zeitraum eines erhöhten Sanierungsbedarfes, der eben nicht aus Eigenmitteln mehr gedeckt werden kann, kann auch der Mieter zur Kasse gebeten werden. Ich bin sehr gespannt, wie unsere zukunftsgerichtete Bundesregierung diese Mammutaufgabe umsetzen wird. Aber das Ganze bitte mit Maß und Ziel. Vor allem die digitale Überwachung, die in diesem Fall Gebäudeeigentümer trifft, ist nicht von schlechten Eltern und sollte äußerst kritisch hinterfragt werden.